Leute, heute mal ein kurzes Video hier aus dem Creative Valley. entschuldigt meine Stimme, aber mich hat der Husten erwischt. Ja, ja, heute was angekommen, dass ich mich schon lange freue. Etwas überrascht, dass es überhaupt angekommen ist, war ich schon, denn zweimal bestellt bzw. zweimal den Bestellprozess gemacht und zweimal ist das Ding irgendwie abgebrochen. Naja, jetzt ist es einmal angekommen. So. Und da haben wir es. Die Europa-Chronik. Ja, ich hatte eigentlich äh, etwas gedacht, dass das Ding etwas dicker ist. Aber naja, gut, so ist das nun mal. Ne? <lacht> Nein, das ist hier natürlich nur die Werbebroschüre, die dabei ist. <lacht> Schuldigt für den kleinen Spaß. Ne? nur die werbebroschüre das eigentliche heft oh, ist hier schön gemacht wie eine lp <lacht> Entschuldigung. so da ich heute leider nicht so viel reden kann werde ich das Ganze mal etwas schneller machen. Wir schauen wir uns mal kurz ins Buch. Ich will mir das ja noch in Ruhe zu Gemüte führen. Das ist ein ganz schöner Wälzer hier. Und jetzt schauen wir einfach mal in die Mitte. Und da sind wir schon mal bei einer Serie, die ich sehr, sehr, sehr mag. Die Hexe Schrumpeldei. Auch mit Hans Petsch. Als Erzähler, glaube ich. Ja doch, das war auch von Eberhard Alexander Burg. Ein Berliner, der auch Hui Bu erfunden hat. Da sieht man es auch. Huibu. Ja, Blättert man hier so durch und gibt noch eine ganze Menge Sachen. Die Gruselserie. Ich kann mich noch daran erinnern. Wir hatten keinen... Also wir hatten zwar schon einen, <lacht> einen, Elb-, einen Plattenspieler. Meine Mutter hatte so eine Truhe. So eine hi truhe So groß wie ein Sarg. Aber, ja, benutzt wurde es nie. Stand im Wohnzimmer. Es durfte auch nie jemand benutzen. Es hatte Knöpfe, die man richtig reindrücken musste. Und dann macht das... Und so, also, ich kann mich als Kind noch daran erinnern, dass ich da mal... Ich durfte mal die Kiste aufmachen und dann da reingucken. Aber bloß nichts anfassen und verstellen. Ja, weil sie sich selbst damit nicht auskannt Und ihr Mann war ja nicht mehr da. Ja. Also wir hatten keine, kein, keine Möglichkeit, Platten zu, zu haben. Also hatte ich als Kind Kassetten und hatte natürlich die Flitze Feuer, Zahn, Kassetten und Huibu und äh, die Hexe Schrumpeldei, Benjamin Blümchen natürlich. <lacht> Aber ich habe viele Sachen von meinen älteren Geschwistern bekommen und die von ihren Freunden oder so, wenn die ihre Kassetten nicht mehr wollten, Asterix, ja klar, die habe ich natürlich geschenkt gekriegt und hatte also wie gesagt die meisten Kassetten. Keine keine äh, LPs. Ich kann mich noch an so eine Aussteller erinnern. Wenn man in den Einkaufen gegangen ist und dann standen die immer äh, es gab so einen hi laden ähm in der Stadt. und Da konntest du Radio und Kassetten und Zubehör kaufen. Wir hatten sogar eins, zwei... Mit, mit Herti waren es, glaube ich, drei Läden. Unvorstellbar. Heute hast du zwar Mediamarkt, aber ich finde die Auswahl ist sehr bescheiden. Gerade wenn du so Zubehör brauchst. Naja, no, äh, jedenfalls hatten wir drei Läden, Radio Wotzka, glaube ich, hieß der. Und da ist, da ist heute McDonalds, nee, da, da ist heute McGuides drin, früher McDonalds. Dann hatten wir so einen kleinen Radioladen, der hatte, ja, ein paar Kassetten, aber der hatte immer so einen, so einen Aussteller draußen zu stehen mit Kassetten. Ja, und dann, ja, gab es ja noch Hertie, die hatten eine sehr gute Auswahl eigentlich damals. Heute leider nicht mehr heute als Karstadt, ja, und so kann man sich hier das Ganze angucken. Ich werde das genießen und man durchblättern. Ihr seid jetzt das erste Mal mit dabei. Eine Werbeanzeige geil. <lacht> es gab ja auch immer in den Kassetten damals so, so neben den eigentlichen Labels gab es auch so Einleger. <lacht> Entschuldigung und äh, mit manchen Werbesachen oder, oder Gewinnspiele, sowas gab es damals. Ja, und hier hat man halt eine Auflistung mit, wie viel haben wir denn hier, wie viele Seiten? Steht das hier? 415 Seiten, Leute. Ein tolles Teil. Wow. über die drei Fragezeichen, über die ganze Geschichte von Europa. Und wo haben wir denn die beiden? Denn von Frank Boldwin und Wolfram Damerius. Gibt es denn die beiden? Haben wir die beiden irgendwo auch mal? <lacht> hm, ne ich dachte, da ist mal ein Bild von den beiden. Okay. Na gut. Ja, das ist die Europa-Chronik. Die ich gerade erhalten habe. Und ich freue mich wie ein Schneekönig. Da habe ich was zu lesen. Ja. Wer sie noch nicht hat, bestellt sich bei pop.de Wirklich ein hochwertiges Werk. Sehr schön wirklich toll gemacht. Ja. Rückseite. Klasse. Also wirklich super. Sowas finde ich super gemacht. Eine Menge Arbeit steckt da drin. Ja. Also. Das ist mein neuestes <lacht> Büchlein. <lacht> okay, Gut. genug geredet jetzt. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Bis dann, hier im kreativ Valley.